Wie kann man in LimeSurvey eine Ranking-Frage erstellen, also eine Frage, bei der die Befragten die Antwortoptionen in eine bestimmte Reihenfolge bringen sollen? Der erste Schritt ist natürlich eine Umfrage zu erstellen. Da haben wir schon eine Beispielfrage drin. Und wenn wir dann hier auf Bearbeiten klicken, dann können wir direkt den Fragetyp auswählen. Hier steht jetzt langer freier Text und wir wählen jetzt hier unter den Maskenfragen den Punkt Reihenfolge. Dann können wir hier zunächst mal den Fragentext eingeben, hier steht schon was mit Beispielfrage und dann können wir hier unten die Antwortoptionen eingeben, das heißt also die Antwortmöglichkeiten, die die Befragten sortieren sollen. Ich gebe hier einfach mal ein Antwort 1, 2, 3. Bei diesen Antwortcodes hier auf der linken Seite macht es Sinn, das so zu ändern, dass dort nur Zahlen drin stehen, damit es von der Statistiksoftware später dann korrekt als numerische Variable erkannt wird. Damit haben wir die Frage jetzt im Prinzip schon angelegt. Wir schauen uns jetzt mal in der Fragenvorschau an, wie das Ganze dann aussieht. Die Befragten bekommen also hier oben den Fragetext und dann hier einen kleinen Erläuterungstext, ordnen sie die Elemente in der rechten Liste ein, in Klammern höchste Bewertung oben. Die Elemente können mit der Maus verschoben werden, Doppelklick verschiebt ein Element in die andere Liste. Die Befragten haben also zwei Möglichkeiten, sie können entweder das hier so rüber schieben oder sie können mit Doppelklick draufgehen, dann wird es jeweils auf die andere Seite verschoben. Und auch wenn man jetzt schon alle drei Antwortmöglichkeiten hier auf der rechten Seite hat, kann man da auch noch Sachen verschieben, wenn man das noch ändern möchte. So sieht im Prinzip die Ranking-Frage aus. Jetzt noch interessant, wie wird das Ganze denn kodiert, wenn ich es später in eine Statistiksoftware exportiere? Die erste Möglichkeit, die Codierung sich anzuschauen, ist, es, dass man in die Logikdatei schaut. Dafür gehe ich hier einmal zurück auf die Umfrage selber und dann kann ich hier bei Werkzeuge auswählen Umfrage-Logikdatei. Da wird mir jetzt angezeigt, wie das Ganze kodiert wird. Und dann sieht man hier: gibt es hier Q00-1, Q00-2 und Unterstrich 3. Das heißt also, diese Frage wird nachher in drei Variablen kodiert. Und zwar ist es so, dass die erste Variable die Information enthält, welche Antwortoption die befragte Person auf das erste Rankingfeld, also das oberste Feld, gezogen hat, die zweite dann entsprechend, welche Antwortoption auf das zweite Feld gezogen wurde und die dritte Variable gibt dann an, welche Antwortoption auf das dritte Antwortfeld gezogen wurde. Schauen wir uns das doch nochmal an einem Beispiel nochmal genauer an. So, dafür gehe ich wieder hier auf die Umfrage, aktiviere die Umfrage einmal und dann geben wir einfach mal gleich einmal testweise Daten ein, um mal zu gucken, wie das Ganze dann kodiert wird. Wir bleiben hier im offenen Zugangsmodus. So, jetzt klicke ich hier auf Umfrage ausführen und fülle einfach die Umfrage einmal aus. Ich ziehe also jetzt als erstes die 1 hier rein, dann die Antwort 3 und dann die Antwort 2. So ist also dann die Rangfolge 1, 3, 2. Sende ich das ab und dann gucken wir uns das gleich mal an wie das Ganze dann ausschaut. Dafür gehe ich jetzt in der Umfrage hier unten links auf die Antworten und dann gucken wir mal uns an, wie das Ganze kodiert wurde. Wir haben also jetzt hier eine Person, die das Ganze beantwortet hat und hier haben wir unsere Variablen, die später im Datensatz dann zu finden sind. Und wichtig ist eben, dass diese Ranking-Frage jetzt auf drei Variablen aufgeteilt wurde. Wie gesagt, diese erste Variable sagt uns, welche Antwortoption auf das erste Feld gezogen wurde. Das heißt also, wir sehen jetzt hier, bei dieser einen Person, für die wir gerade die Umfrage beantwortet haben, ist da die Antwort 1 hingezogen worden. Die zweite Variable sagt uns, welche Antwortoption ist auf das zweite Feld gezogen worden, also das mittlere, und das war bei der Person eben ja gerade die Antwort 3. Und dann das dritte Feld, dort sehen wir dann, dass da die Antwort 2 hingezogen wurde. Soweit zur Erstellung von Ranking-Fragen. Viel Erfolg bei der Umsetzung!